Ja, hi, und willkommen, mein Name ist Hattie, und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. In Fall, der haben wir hier uns ein bisschen auf diesen Planeten geschaut, bogano und ja. Ich würde sagen, wir machen noch einen kleinen Abstecher nach Datum hier. Einfach nur um zu gucken, ob wir da irgendwie noch was Schönes finden und so. Weil wir haben damals schon geschafft, ein bisschen zu überleben also wir hatten ja jetzt erst recht schaffen oder hat's geklappt wir haben viele planeten erkundet gräber und tempel mit bezug zu den seffe und den yedi aber ich ich weiß dass auf jeden fall ein paar truhen dann sind, die ich nicht öffnen konnte also der verrückte alte mann blieb allein zurück er war immer allein und er war auch nicht so groß was wir da alles untersuchen konnten also ja Bahnhof war der erste Ort, an dem er sich scheinbar niedergelassen hatte, wenn auch nur für kurze Zeit. Wir sagen, ein Geheimnis, okay. weiß ich nicht, wie man dran kommt, also keine Ahnung. Ich hab so das Gefühl, man kann irgendwann weiter springen oder höher springen oder so schweben, was weiß ich. Aber an einige Orte irgendwie, da habe ich so das Gefühl, da kann man irgendwie nur rüber, wenn man irgendwie ja, springt oder so wie so eine so eine kaputte brücke wo man so rüber springen konnte das war irgendwie so ein land also ich weiß es nicht jedenfalls Als jedes unserer ziele so schrecklich wie das hier kleiner sei ehrlich zu mir marschieren wir in den tod ich würde es gerne jetzt wissen. ich weiß nicht ich bin eben daran gewöhnt in den klug kriegen bei jede schlacht das kann die sache gefällt mir gar nicht ja wenn wir erfolg haben musst du wir keine sorgen mehr machen Tolle Antwort, gut zu wissen. Und wenn nicht, dann... Pass auf, sag's mir nicht. War eine dumme Frage. Lass mich allein, ich muss entscheiden, was ich als Henkers Mahlzeit essen will. Vielleicht Tippjebraten aus dem Ofen mit Jobschrepps. <lacht> Aber wo soll ich hier die frischen Zutaten dafür herkriegen? Sind wir immer noch auf diesem Planeten? Toll. Okay, ähm... Um muss die eine da draußen. Hi. Ah, da wäre eine Erinnerung wach. Nichts Gutes. Alles, was ich hier bewegt, will mich umbringen. Nicht ohne Grund will niemand diesen öden Planeten besuchen. ja naja, niemand? Da war dieser Wanderer. Er nannte sich Gelehrter, sagte er wollte Datum hier studieren. Du solltest vorsichtig sein, Kerl. Sei misstrauisch gegenüber jedem, der die Dunkelheit von Dato mir sucht. Er war schon ziemlich merkwürdig. Sei vorsichtig. Kerl. Es ist ein dunkler Ort. Gott, war ja nicht eine Abkürzung. Habe ich nicht immer eine Abkürzung irgendwie? Keine Ahnung. Na gut, dann gehen wir eben von Anfang an hierhin. Äh, ich erwarte jetzt hier nicht irgendwie komplett voranzukommen, aber. Schon bestimmt hier irgendwas finden, was weiß ich nicht. Meine Zeit hier wert ist, vielleicht ein besseres Impact hier und da, vielleicht ein Lebensupgrade oder so. Wird bestimmt schon zu schaffen sein. Bevor ich mir das Story weitermache und wieder aufs Maul krieg kann das vielleicht nicht schaden. Ich habe null Geheimnisse und da ist immer noch rot. Das ist ja wunderbar. Okay. vielleicht wird hier doch nicht so viel zu finden sein oh. ja ich bin zuerst hingekommen ich bin schon kampf erprobt jetzt aua ja, das habe ich vergessen so hat man aber eine abkürzung aber die ah, okay Entschuldigt, wenn ich jetzt nicht so enthusiastisch klinge, aber der letzte Part hat mich ein bisschen mitgenommen. Die Dinger kann ich abwehren, ehrlich. So, ich weiß, dass hier irgendwo so eine Truhe war. Oh mein Gott. Er ja, macht so ein Ausweich. Schritt ist klar. Also zum Glück habe ich voll viel Stimpact jetzt. Ey. Sonst wäre ich jetzt schon in Schwierigkeiten. jetzt hätte ich schon gar keine mehr hier. Pugano habe ich zwei von ihnen gefunden. Wenn ich jetzt auch zwei finden würde, da wäre ja perfekt. was hast du So. Vor allem, wenn ich irgendwie. Warte mal, das war alles, ne? Ja. Nö. Hier sind wir doch was nicht. Erkundet. Was soll's? rote türen das ist schon mal nicht so gut Nur dazu so gern okay vielleicht nur so ein level up da wäre vielleicht auch nicht so schlecht also So, kommt mal her. Ja. Ah, ich weiß nicht, wie ich hier mit dem Goldenen ich mal umgelaufen bin. Pff. Ja, danke. Guck mal, was ich jetzt kann. oben So. ist oben. Jetzt fragt ich hier schon, ey. Irgendwie so mehr Heilung merke ich irgendwie nichts, also... also ich so minimal mehr heilen habe ich so das Gefühl, aber irgendwie sehe ich jetzt nicht so einen großen Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Aber okay, ja, ich glaube, wir haben schon gleich alles erkundet. Ne? Ja, normalerweise länger, dass ich mal hier durchkomme. Naja, mit dem Parieren klappt nicht. mir Jetzt schon wieder an, ja, weil er macht so einen roten Angriff damit ich gestern ich drücke L1 wie ein bescheuerter, aber ich komme nicht durch, weil trotzdem danach noch mal getroffen nee. das ist. Wunderbar, ja, warum wird dieser Planet schon irgendwie? Weil ich habe wie viel? Zwei maximale HP-Ups habe ich jetzt schon geholt. ne? Ich hab mir stimmt und so, ich kriege immer noch auf die Schnauze. Also weißt du was? Wir waren ja schon mal auf dem Planeten. Wir haben ja schon alles hier schon mal geschafft. ne? Ich will mal sehen, ob normal wirklich so genauso schwer ist wie Dingen. Also, ich will mal sehen, was da für ein Unterschied ist. Deswegen machen wir mal folgendes packen mal ganz kurz auf jede Ritter was ich mal nehme annehme ist normal ne? und ja, jetzt rennen wir mal hier durch und gucken was hier los ist ja der spackt schon wieder rum Also parieren ist tausendmal einfacher schon mal. Dann kann ich jetzt schon mal sagen. weil sehen wie lange ich geblockt habe und der auch so. Habe ich mir schon gedacht dass jetzt das einfacher ist also So, und da ist was die Gegner an der machen. Die sind in der Combo drinne. Und... Die sind in der Combo drinne und tun dann mitten in der Combo drinne Blocken. ganz nebenbei dass ich irgendwie sehr viel weniger schaden nehme. also also nein wir jetzt ich glaube nicht dass der schwierigkeit gerade genauso schwer ist wie was ich spiele da pariert Okay. Verreht. So ah. Ja, oh. so also echt auf die Nerven geht. Ja, rüber, ich bin doch am. Boy, Junge da guck mal wie lange ich schon drücken muss erst ja wie lange ich zeit habe mit dem schießen ey. ja komm Das gibt's jetzt nicht ey. Ich kann schon sehr viel früher drücken und die Schüsse gehen schon zurück. Okay. okay irgendwie finde ich aber nichts also ich hätte echt gedacht ich würde hier noch irgendwas finden aber jetzt gar nichts gar nichts ich habe eine truhe geöffnet das war wunderbar ja was mit dir na komm mal da kann ich doch gar nicht erreichen also muss es doch irgendwie einen besseren sprung oder so geben und ja, super äh, was ist das hier was auch volle möhre darunter gehen aber Bei mich am meisten nervt es, wenn diese normalen gegner den gehen einfach irgendwie nicht die ausdauer raus habe ich so ein gefühl ich hau die wie blöde die gehen einfach nicht kaputt ja, verschwinden wollen ja und ja immer weiter nach kashik und da gibt es eigentlich gar nichts Sie ist Oh, vor allem parieren bringt irgendwie gar nichts habe ich so für verier der ist gestand aber dass ich irgendwie ein angriff drauf habe nee. habe ich noch er hatte er also sich schon wieder seinen blocken fertig Na. Und schon wieder blockt da pariert angegriffen. So, jetzt habe ich einen Schlag. Ja, bringt doch bringt gar nichts. Habe ich so ein Gefühl, also nicht so viel, was man meinen könnte, finde ich jetzt, also schon fast gar nicht lohnenswerte, deswegen tue ich lieber ausweichen. Dann ausweichen, dann bin ich weg von der Damage. Also, da so. ja, waren jetzt 16 Minuten ja verschwendet auf diesem Planeten, also war sehr, sehr gut. Wir gehen wieder zurück auf Großmeister und ja. Boah, ehrlich. Sie hat doch jetzt nicht noch weiter in der Länge Er sein Leben dafür. Aber das machte er ja fast immer. Jetzt wo ich das weiß, kann ich mir vorstellen. Das ist noch nicht alles. Ich weiß nicht, ob wir uns auch nur im Ansatz vorstellen können, was uns eigentlich erwartet. Was sagt unser Captain? Er kann's bestimmt. Der ist stärker als ihm bewusst ist. Wir machen Fortschritte. Das ist gut. Okay. So, ich gehe mich mal hier erst einmal heilen, weil ich nicht weiß, weil das nicht schon wieder passiert. Da werde ich irgendwie direkt in eine Katze reingeballert oder so. Und, ja. Und ich habe Fähigkeitspunkt, also zwei habe ich jetzt, ne? wir mal, ob ich dafür irgendwas ausgehen kann. Ja, warte dann alles auf oh, während sein Lichtschwert, das habe ich schon mal gesehen. Wirft das klingen die schwer in einem Bereich um Kell. Ja, wenn die nur so einfach kaputt gehen würden, ne? Ein Luftangriff, der mit Kell gegen in seiner näher bei der Landung zurückstoßen kann. Da, das sieht doch gut aus. Halten. Oder Schub verbessern. Hey, ich will mal das hier. Sieht interessant aus. Könnte bestimmt nützlich werden, wenn ich umzingelt werde von Millionen Gegner. Also einfach zu exekutieren, finde ich. Nur springen und Dreieck. Also ja. Alles klar. Wir fliegen weg. Yay. So. Ich dachte, irgendwie mehr, aber nee. Dann gehen wir nach Kaschik. die Heimat der Wookies. Ja, weiß ich. Hat jemand vorhin auch dieses Geräusch gehört? Ich habe nichts gehört. Aber meine Meditation lässt mich viele Ablenkungen ausblenden. Du bist neben dem Leben am Meditieren. Ich bin am Meditieren. Außerdem kam es irgendwie von innen. Passagier? Der müsste ziemlich klein sein, Grease. Ach ja, wo ist das Ding überhaupt? Ich Ja, ne, wo ist dieses Tier? Ich habe da, hab da so eins mitgenommen. Hey, keine Ahnung. Mal eine gute Frage, wo ist der Teil? Na gut. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Ja, ist ja gut, ist auch gut. So. aber auch zu Kaschik. Ich weiß jedenfalls, wo ein Ding schon mal ist, da ich mir holen kann. Ein Upgrade. Wo ich irgendwann mal verzweifelt versucht habe, da hinzukommen, aber ja. Glaube ich sollte erst mit den Geheimnissen suchen irgendwie anfangen wenn ich keine Ahnung kurz vorm Ende bin wenn ich irgendwie 90 Prozent oder so habe oder so ich weiß ja nicht wann das Ende ist also ist ja ein Problem Aber ich nehme an ich werde mir wird irgendwann so gesagt so ja da ist der finale Kampf und so ne Äh. Weiß ihr passiert? Normalerweise würde ich meine Zeit nicht mit Aufständischen verschwenden. Na super. Ja, super. <lacht> ich aber nicht spät ändern. Also nicht. Ich werde halt wieder grün machen. Falls die Tussie hier wieder auftaucht. Ah, ich bin so böse. Boah. Ich kann dir irgendwie nicht ernst nehmen von dem Zeug, was die, die ganze Zeit von sich gibt. So, Boom, grün. Du mal ein bisschen, weiß ich nicht. Gedanken machen, wie das Ding aussieht. Oh, Alles gehört sogar zu Oh, die Landes. Oh, kann man sogar drehen so. Oh, Laminarstahl. Wenn ich jetzt aber auch ein bisschen blöd, du kannst ein Lichtschwert ändern. Ja, super, du siehst ja auch im Kampf genau wie das aussieht, weil er nicht jetzt nicht so beeindruckende Sachen, die man jetzt hier finden kann, in dem Spiel. Ja, toll, du kannst einen anderen Poncho tragen. Also, sagte ja noch, sagte ja noch irgendwas. Nein, alles klar. Und da haben die was gesagt, während ich mein Nichtschwert hier modelliert habe. Oh, da sind welche. Und Marie haben den weg zum ich freue mich, dass du sicher bist. Ich konnte leider nicht Na, äh, ihr auch. Aber ich habe nicht aufgegeben. Es ist gefährlich hier. Saw ist schon weg. Die Verluste sind einfach zu hoch. Nein. Ohne euch die Wookis Chancen los. Nicht ganz. Marie bleibt mit Choiseul und Tafo hier, zusammen mit einem Teil der Truppen. Und du? Mein Kind hat bereits einen Elternteil verloren. Ich kann nicht leiden. Warum <lacht> ziehen Sie ja so am Rumzucken? die Sache zu kämpfen. Was gut, Maria, ich steckt Anna. irgendwo fest, habe ich so gef Marie sagt, ja, ich so auch gerade sagen. Ich ahnte nicht, dass es das so schlimm würde. Mit dem Imperium ist es immer so schlimm. Aber noch hast du eine Chance, alles zu meistern. Ich werde Genau. Helfen. Du hast schon so viel getan. Danke, Kerl. Alles klar. Du warst mal alles hier retten. Äh, ich glaube, ich will einen anderen Poncho mal tragen. Pink. Wann dann den am besten? ja also auch irgendwie so was irgendwie alle waren überrascht irgendwie das das soll ja ein gutes Spiel sein also von was ich überall höre bisher ne? also kann ja auch bestätigen ne das Spiel ist gut aber so jetzt hat Dingen was ich brauche so oben. und alle sind überrascht dass das irgendwie ein gutes EA Spiel ist ohne micro transactions und so aber ja weil ich die Sachen, die man hier freischalten kann, so, in so Thronen und so, die sind ganz schön lahm, also, also nicht. Ein Poncho, ja, super. Und ein Lichtschwert kannst du ändern, geil. Und jetzt nicht so die allerbesten Sachen, die man irgendwie finden kann, wenn ihr mich fragt. Und, okay. Die Karte ist einfach weggegangen. Ja, da ist total sicher. aber ja ich weiß, was die Leute meinen. Ah, wo bin ich jetzt? Das Ding bewegt sich irgendwie nicht. So. Oh, da habe ich schon alles. Da es aber auch nicht viel, ne? So, was fehlt mir eher noch? Hallo, 96 Prozent. Irgendwo ein Echo wieder nicht gesehen. WD1 hier lauf du mal. Muss soll mit meinen Farben hier da da sieht cool aus. Hi. Na gut. Wem muss ich denn hier in den Hintern treten? Von den prialen Von den Imps? Ach ja, diese eine, dieses eine Fisch war ja auch noch hier. So, nun Musste ich nicht hin Hallo? Äh. ach oh. Watt? Wart. Wat? Komm schon. Ich <lacht> habe das auch Gefühl, ich habe irgendwie verpasst, sie zu untersuchen jetzt. einfacher was ist das will ich mich auf na nehmen so heller n sie die eine war einfach das. schön hey. ja, ich tue halt spieler ja schon wieder feuer umschieden ja, was soll's. es geben wir macht schon bei so also benutzt genau Also und ich meine schon nicht ein jetpack oder irgendwie sowas hat keine ahnung Na, ja, wir gehen mal da lang Oh, wo bin ich? Oh, man, ich kann einfach nicht beschreiben, wie kompliziert ich diese blöde Karte finde. Ne? Da werde ich nie ein Fan von werden. Mir wird mir auch nie gefallen, egal, wenn ich das Spiel durchspiele. Oh hi. Boah, spring doch mal da drauf und hängt mich nicht immer ja. vor. Mir geht's gut, aber zu vielen anderen ja. nicht. Hat Mirianna dir die Koordinaten gegeben? Bin unterwegs. Gut. Wir sind gleich dort, können aber nicht lange bleiben. Das Imperium sucht uns. Ich komme so schnell ich kann. Hier lang, ja nee. Na. Joa, hier sieht richtig aus so, ich werde übrigens so 40 minuten mal aufnehmen weil einfach nur weil wir jetzt so 16 minuten oder so datum herum geeiert sind ohne erfolg also ich jetzt nicht nur 15 Minuten ja aufnehmen und fertig hier war ich glaube ich schon mal ne ich meine ja okay hat noch nicht Griff hier stimmt dann habe ich ja so auf sehr Sephu bekommen ne Okay, hier haben wir schon einen Speicherpunkt. So. Dann haben wir mal ein paar imperiale Truppen kaputt. Klingt nach einer Idee. Ja, ne? äh. Ja, ich werde diesen kleinen Kratzer kurz halten. So, aber Bagoda, Bagoda, Bagoda. Wie auch immer der Planet heißt, ich vergesse immer den Namen. Ach so. Hat uns zwei schöne gott Dem Packs gebracht, zwei zusätzliche. Ja, mit denen soll ich gleichzeitig aufnehmen. Und, und, und, sehr geil ich sehe dich ja, gefällt mir der macht schub ich komme echt gut mit dem zurecht jetzt Okay. Aha. Wo bin ich jetzt? Na, hier ist ein Aufzug. Ja, so muss ein Schalter aussehen. Ähm Was hat er jetzt gemacht gar nichts. Äh. Also so einer mit so einem oh. tag Man immer noch so viel Schaden. Er wir, er mal ruhig ein paar mal normal schießen können, damit ich auch ablenken konnte. Aber nein. Na gut, ich habe Fähigkeitspunkt bekommen, also Muss auch schon mal was. So, Na hoffentlich kriege ich hier noch ein bisschen, weiß nicht fortschritt Jetzt habe ich so viel im Packs, aber jetzt komme ich nicht dazu die einzusetzen, weil ich so schnell verreck. Erstmal wenn ich mehr Schaden oder so mache irgendwie das, wenn mal schön. So, Hi. war. Ja, super. Ja, super. wie bringt es blocken nicht ich tut irgendwie den kampf nur noch in die länge ziehen habe ich so gefühl ja, piraten habe ich schon erklärt er ne? ja, tut die ausdauer erledigen aber da muss ich irgendwie voll oft hintereinander parieren habe ich so gefühl äh. Gut, BD. Komm schon, greif mich an! Hör auf auf. Lauf, du auf oh mein Gott! Ey! Manchmal nicht funktioniert, also blocken an sich. Ey. Ich, ich lasse gar nicht den eins Knopf los. Ey. Ich will die ganze Zeit dadurch kommen. Ja, Ausdauer, ja, aber Ausdauer hatte ich doch noch oder Alter, ey. schnell so ein Kampf schief gehen laufen kann. Komm. Okay. alle Vorbereitungen, damit Alle Vorbereitungen so, mit mehr Impacts und so. Ganz gebracht. Super. Gut, also ich muss mich nicht heilen, weil. Das ist bestimmt lustig. Oh mein Gott, da seht ihr? nichts gemacht. Diesmal hat er was gemacht. So. Oh mein Gott. gebracht. Okay. Aber ich dachte, ich hätte diesen Typen irgendwie umgangen oder so. Ich habe gar keinen Bock Gegen wen? Beim Ne hat gar keine Ausdauer. Das heißt, ich muss ihn noch treffen. Oh mein gott ey, das gibt's jetzt nicht man kriegst du kotzen gegen diesen typen muss ja unbedingt ich warte die ganze zeit hat er normal schießt habe ich den zurückballern kann ey. Dann macht er jetzt jedes mal wenn ich gerade nicht das haben will weil mich gerade Er macht diesen blöden äh, mini schuss wieder hätte jetzt ruhig mal diesen super schuss reinsetzen können gibt es doch nicht so spaß an dem spiel haben <lacht> nee, die ganze bekommen macht keinen spaß aber ja, warum spielt dann auch sehr schwer ja aber halt ja, sonst so einfach wäre so. da verstehe auch nicht manchmal gehen die irgendwie mit ein paar Schlägen weg ja jetzt habe ich keine Ausdauer au hey erwischen oh. Wow, das gibt's jetzt nicht, ey! er naja war noch gar nicht hier. Spring doch, mein Gott, ey, das gibt's jetzt nicht. Ja, ich war am Blocken, aber trotzdem. So, jetzt macht er seinen vorschuss wieder anstatt seinen normalen Schuss. Ne? Ja, ist oh mein Gott! Ich habe keine Lust auf den. Mein hey Gott, da wird so irgendwie mein Hauptangriff in dieser Zeit einfach die Typen hier von der Klippe schmeißen, weil ich sonst einfach zum großen Hals bekomme. Ja, so was gefunden. Leidenschaft, irgendwas stärke Leidenschaft bringt mir Stärke. Oh, ich weiß, ja nicht. ich weiß, ja in dem Auswendig ey. der Weg ist sogar letztens irgendwie in den Kommentaren geschrieben und ich kannte ihn auch von Knights of die Old Republic, aber man muss den sogar lernen, um irgendwie in der Story weiterzukommen. In dem Spiel weil irgendwie interessant ist den konnte so bei der Flucht ausschalten. Nein. Nicht mehr. Wir reden darüber, wenn du da bist. Hier auf Beino! Alles klar, danke. Bonk. Hi. Das naja ist jetzt gerade blöd. Oh mein Gott. So. Oh. BD1 haut schon direkt ab. Was los? At at. du do not mess around. war nee, nati. Uh, ich weiß, wenn ich ein bisschen hier bleibe. da uh. oh, du Pisser, <lacht> ehrlich? Oh mein Gott, das. da schießt er jetzt auf mich oder nicht war hallo durch das also noch krass viel ap naja war warum mit das spiel ist wieder so frustrierend ich hoffe wirklich trefft die auch alle wenn ich so, oh, Kau, danke. Duh. Was los? Was? Halt, aber machen die Gegner jetzt so viel Schaden, ey. Nein. Hey, mir ja schon wieder irgendwie zu krass. Sie haben irgendwie voll einen riesigen Sprung gemacht. In Schwierigkeit habe ich das Gefühl, halt. also auch so eine Sache, die mich nervt. Jetzt mal, wenn ich irgendwie gegner haue vor allem wenn der verlangsamt ist dann fliegen die erstmal ein kilometer weit weg also ich greife so an und die haben schon wieder einen sprung nach hinten gemacht wo sind nach hinten gefallen oder so also und ich kann ihn nicht erreichen mit meiner combo so also bringt da irgendwie gar nichts Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt Combo angefahren bin. Irgendwie die Hälfte der Zeit hat nicht funktioniert. Entweder blocken die Gegner oder die machen irgendwie einen Rückwärtsschritt. Ich weiß gar nicht, warum ich so fancy Angriff überhaupt habe. So, ich brauche Meditationsdingen. Warte mal, dann doch wieder zurück. Hier ja, oben. ja ich weiß ich bin ein bisschen salzig die ganze zeit aber weil ich nicht das spiel war nicht so nett zu mir in den letzten paar aufnahmestunden also da muss ich sagen da boah. Okay, das war die Truhe, bevor ich es vergesse. Ich glaube, da hinten man Speicherpunkt. Ne? Hey, hey, BD, hast du was gefunden? Da war wirklich was drin. Okay, Speicherpunkt, da ist das weiter. Gut. Vor heute auch aufnahme session Bock mehr. Viel Nerv, keine Ahnung, meine Nerven, meine Synapsen, hat was ich. Ist da oben noch was? das kann ich öffnen. das also wäre ich jetzt nicht in sehr voll in diesen einen Ort gegangen, ne, und man hat freischalten konnte, nicht ich die ganze Kiste nicht öffnen können, ne? ist das, BD? Ja, auch ein bisschen wies Wächter geht mir doch mal was anderes außer Poncho, ey. Ich krieg nur Ponchos, ne? Das ist alles, was ich krieg. Vielleicht will ich ja meine Klonrüstung oder irgendwie so haben. Da kannst du wieder zurück, okay. Gott. Oh. Dann werde ich den Party hier. Kann ich irgendwas leveln oder so? Weiß ich nicht. Ich zwei Punkte einen Punkt. Äh, dann kann ich auch einige Sachen holen, glaube ich. <lacht> Zwei, sorry. Äh, ja, das ist ja drei Jahre, nee. Ja, es warten immer mal. Ich bezweifle zwar, dass hat das funktioniert und mir irgendwie sehr weit hilft, aber was soll's. Also, jetzt weiß ich weiß nicht. Nichts anderes als normaler Kombo angefangen, ne? Aber egal. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns weiter um auf Kaschik und ja, sehen mal, was hier noch so alles abgeht. Ne? Das klingt doch nach einem guten Plan, oder? Ja, dann würde ich sagen, danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Bad gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wieder. Ciao, ciao.